Kapitel 6: In der Ecke standen Jägos Fress- und Trinknapf sauber gespült. Die Leine hing am Schrankknauf, ordentlich zusammengerollt. Nordström erwartete jeden Moment das scharrende Geräusch von Hundepfoten aus dem Flur zu hören, aber natürlich blieb es still. Nachdem sich Schuter für seine Hilfe bedankt hatte, fiel es Nordström weniger schwer, sich bei ihm für den Vorfall auf dem Fußballplatz zu entschuldigen. Er versicherte ihm, dass so etwas nie wieder vorkommen würde, doch gleichzeitig spürte er, wie der Blick des Pfarrers immer wieder über ihn strich. Was gut sein, Mark, sagte er, ich schätze, wir sind quett. Ich hatte vorgehabt, dich anzuschreien und dir Vorwürfe zu machen, aber du hast es voll drauf, einem den Wind aus den Segeln zu nehmen. Viel deutlicher als Wut oder Ärger, war jedoch die Sorge auf seinem Gesicht zu sehen. Du traust mir nicht. Schuter bedachte Nordströms Feststellung mit einem Seufzer. Unsinn. Ich mache mir Sorgen. Ich frage mich, warum mein Freund mir wegen eines Fußballspiels eine drüber schlägt, und kurz darauf prügelte sich auf den Marktplatz, als hätte er nie etwas anderes getan. Nordström sagte es heißt »Runterhaut« und verlängerte damit die Liste seiner Fehlschläge. Shooter sah aus, als würde er den Satz auf der Stelle in die Praxis umsetzen wollen. »Ich bin nicht stolz auf mich«, fügte Nordström hinzu. »Das sehe ich.« »Du bist nicht sehr fair, Gordon«, Pamela sicherte sich mit einem strengen Blick das Gehör ihres Mannes. »Mark hat mir geholfen. Du hättest Sanders' Blick sehen sollen.« »Ich hatte richtig Angst vor ihm.« Shooter legte ihr den Arm um die Schulter. »Dieser miese Kerl. Wenn ich ihn erwischt hätte, dann...« »Siehst du?« Sie lachte. »Du hättest auch nicht anders reagiert. Ich war sehr froh, dass Mark da war.« Shooter grummelte etwas und küsste sie aufs Haar. »Okay. Stimmt, Bo.« Pamela musterte Nordström. »Möchtest du noch bleiben?« es gibt Kaffee und Kuchen, aber vorher solltest du dich ein wenig frisch machen. Im Badezimmerspiegel betrachtete er sein Gesicht. Unter seinem rechten Auge war ein blauer Fleck, sein Kinn und die Lippe aufgeschürft. Schlechte Voraussetzungen, um an diesem Abend eine Frau zu treffen. Obwohl ihm nicht nach Kuchen war, tat er Pamela den Gefallen und nahm ein Stück. Der Kaffee brannte an seiner wunden Lippe. Er ging mit Shooter nochmal durch, was an diesem Nachmittag passiert war. Shooter machte sich Sorgen und reagierte darauf mit aufwallendem Ärger. Pamela kommentierte seinen Wutausbruch auf Frauenart. »Gordon, mein Schatz, pack den Neandertaler wieder ein und freu dich darüber, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Mach einen Haken drunter.« Shooter sah elend aus, widersprach er aber nicht. »Immerhin...« dachte Nordström, das hat der Herr Pfarrer in seinen Ehejahren gelernt. Während des Abwaschs klopfte Pamela Nordström plötzlich auf den Rücken. »Du willst dir wohl ein neues Image zulegen?« Sie betrachtete ihn kichernd. »Warum? Wegen meines Gesichts?« »Ja, aber auch ohne blaue Flecken siehst du neuerdings irgendwie verwegen aus. Da fehlt dieser sanfte Ausdruck in deinem Gesicht.« Nordström drehte sich von ihr weg. »Keine Ahnung, wovon du sprichst.« »Ich meine es nicht böse. Ganz im Gegenteil.« Sie grinste Gordon zu, der Verhalten reagierte. Nordström beschloss, dass er jetzt lieber gehen sollte und steuerte den Hausflur an. »Ich muss los.« »Ich habe eine Verabredung.« Pamela zog die Augenbrauen hoch. »Oha!« mit dieser wilden, brünetten Polizistin? Nordström lächelte. Ja. Na dann, viel Spaß, sagte Pamela, und ihr Grinsen wurde etwas zu breit. Sie wird dein neues Image lieben. Shooter begleitete ihn zur Tür. Er sah bedrückt aus. Mark, falls du mit mir reden willst, du weißt, wo du mich fändest. Danke, sagte Nordström. Aber es geht mir gut. Okay, sagte Shooter. seine Augen aber sagten, dass er ihm kein Wort glaubte. Die größte Schwierigkeit bestand darin, etwas zum Anziehen zu finden. Seine Lieblingsjeans waren der Wäsche, das Hemd, das am besten saß auch. Auf der Suche nach einer Alternative tauchte er in seinem Kleiderschrank ab. Seine Frau hatte immer gesagt, dass Männer, die zu angestrengt auf ihr Äußeres achteten, eitel wirkten. Deshalb war er zufrieden, als er schließlich in T-Shirt, Jeans und Sneakers vor dem Spiegel stand. Zur Abwechslung gefiel ihm auch der ausgeprägte Schatten Blonder Bartstoppeln, der normalerweise nur die Folge seiner Faulheit darstellte. Um halb acht machte sich Nordström auf den Weg. Sein Wagen war wieder in Schuss. Einer von Vanzettis Freunden war Automechaniker, der sich nach der Arbeit noch etwas dazu verdiente. So lief das auf dem Land. Das Gefühl der Unbeschwertheit ließ ihn rasen. Die Pappeln, die die Allee säumten, flogen nur so links und rechts am Wagen vorbei. In solchen Momenten vergaß er, dass Helen weg war, dass es sie noch irgendwo gab, dass er sie vermisste. Leider wurde es ein paar Kilometer weiter zwischen den Feldern nebelig, und er musste langsamer fahren. Dafür drehte er die Musik auf, kurbelte das Fenster herunter und genoss die kühle Abendluft. Hinter der nächsten Kurve war der Nebel noch dichter und legte sich kalt auf sein Gesicht. Der Roggen stand hoch, reif zur Ernte, so dass die Straße eine schmale Schneise bildete. Die Sichtweite nach vorn betrug nur noch wenige Meter. Schlagartig fühlte er sich unwohl auf der einsamen Straße. Er kurbelte das Fenster hoch und kontrollierte die Benzinanzeige. Der Tank war voll, die Nadel zuckte auf der Stelle. Vanzettis Freund hatte gute Arbeit geleistet, dennoch rechnete er damit, auf offener Strecke liegen zu bleiben und angegriffen zu werden. Zerfleischt, erschossen, erstochen, enthauptet, zu Tode geprügelt, verscharrt. Er wusste dass die Paranoia seine Strafe war, aber weder diese Last noch unzählige Autofahrten würden ihn jemals von seiner Schuld befreien. Er war froh, als hinter ihm die Nebelleuchten eines Linienbusses auftauchten. Seine Fantasie ging nicht so weit, sich vorzustellen, dass hinter ihm eine Busladung Mörder fahren könnte. Schließlich war er erwachsen. »Sie sehen nicht gerade freudig erregt aus.« Betty Jäger betrachtete ihn skeptisch, während er darauf achtete, dass seine Wange mit dem blauen Fleck im Schatten lag. Sie stand im Türrahmen ihres Hauses in Willemsburg und verengte die Augen zu Schlitzen. »Stimmt etwas nicht?« Sie stemmte die Hände in die Hüfte, eine schmale, feste Hüfte, die in einem so engen Rock steckte, dass sich ihr Hintern in allen Details abzeichnete. »Nein, nein, alles in Ordnung.« die Fahrt war ein bisschen anstrengend. »Nebel!« »Ja, diese Strecke hat es in sich. Nebel und viele Unfälle.« Sie trat zur Seite. »Kommen Sie rein!« Sie führte ihn durch den Flur ins Wohnzimmer. Das Haus war gepflegt und hell. Lediglich auf der schmalen Treppe hatten sich ein paar Gegenstände angesammelt, bereit für den Transport in das obere Stockwerk.« im Wohnzimmer fiel Nordstrom zuerst der riesige, steinerne Kamin auf, der zu dieser Jahreszeit natürlich leer war. Auf dem Sims standen Fotografien in hölzernen Rahmen. Links war ein helles Kochsofa, rechts ein runder Estich. »Was ist denn mit ihrem Gesicht passiert?« Sie zog die Augenbrauen zusammen. »Ein unerfreulicher Vorfall. Hat Ihnen Ihr Kollege nichts erzählt?« »Ach, die Prügelei in Wispertal.« waren Sie darin verwickelt ihr Tonfall ließ keinen zweifel daran wie absurd sie die vorstellung fand ich habe nur einer freundin geholfen und ich erwiderte betty jäger habe den mann gesehen den von pullheim verhaftet hat alle achtung sie haben ihrer freundin offensichtlich sehr schlagkräftig geholfen na ja er hat äh, ich wollte entspannen sie sich bier gern er konnte tatsächlich einen guten Schluck gebrauchen. Sie machte kehrt, öffnete eine Tür und verschwand in die Küche. Nordström stellte sich ans Fenster und blickte hinaus. Hinter dem Haus befand sich der Garten, der terrassenförmig zum Stadtwald abfiel, Blumen in Beeten, Kübeln und Kästen. Eine Sekunde lang vergaß er, wie schrecklich der Tag gewesen war. »Hier, bitte!« Sie stand unmittelbar neben ihm und hielt ihm eine Bierflasche unter die Nase, die so kalt war, dass das Glas beschlug. »Danke«, sie prosteten sich zu. Nordström nahm einen tiefen Schluck. Sie betrachtete ihn über die Bierflasche hinweg. »Ich freue mich, dass Sie da sind. Haben Sie etwas dagegen, wenn wir einfach hierbleiben? Mir ist heute Abend nicht nach Lärm und vielen Menschen.« »Nein, überhaupt nicht.« Sie führte ihn zum Sofa, wo sie ihm gegenüber Platz nahm. Er setzte die Bierflasche an und trank. Nach dem fünften Schluck ermahnte er sich, nicht so hastig zu trinken. Was machte das für einen Eindruck? Zumindest tat das Bier seine Wirkung und er begann, sich zu entspannen. Sie haben es schön hier. Ja, es ist wichtig, einen Ort zu haben, an dem man sich wohlfühlt. Sie lächelte besonders wenn man alleine lebt.« Nordström nickte. Ihm war die Betonung auf »allein« nicht entgangen. Während er an seinem Bier nippte, betrachtete sie erneut sein Gesicht. »Irgendetwas an Ihnen ist anders. Vielleicht irre ich mich ja, aber Sie sehen irgendwie, ja, irgendwie wild aus.« Sie lachte auf. Er setzte die Flasche ab. Wild. Ja, wild. Sie zog die Nase kraus. Ich weiß noch nicht, was Ihnen besser steht, der freundliche oder der wilde Nordström. Sie brauchen sich keinen aussuchen. Ich kann beides. Ihr Lachen wurde zu einem Kichern, das jung und mädchenhaft klang. Gut zu wissen. Nordström lächelte das erste Mal, seit er hier war. Ihre Bemerkung erstaunte ihn kein Stück. Derzeit sah er zweifellos aus wie ein Preisboxer, und Pamela hatte wenige Stunden zuvor dasselbe behauptet. Doch wenn Betty Jäger es sagte, gefiel es ihm. Er führte den Flaschenhals an die Lippen, merkte, dass nur noch ein Schluck darin war und setzte sie wieder ab. »Frauen stehen doch auf, wilde Kerle!« Sie grinste neckig. Eine dunkle Strähne ihres kurzen Haares fiel ihr in die Stirn, und sie wischte sie mit einer schnellen Handbewegung zur Seite. »Ja, das stimmt. Wild und gefährlich. Also genau so, wie ich sie bislang nicht kennengelernt habe, abgesehen von ihrem rasanten Trinkstil.« »Ups«, er grinste schief und bezog sich lieber nur auf den ersten Teil der Aussage. »Also langweilig und harmlos.« »Nein, nett, sympathisch, aber zurückhaltend.« »Ist das gut?« in ihrem Fall ja, sonst hätte ich sie nicht eingeladen, wie die unzähligen anderen Typen, die hier ein- und ausgehen. Oh, große Güte Nordström, ein Witz! Nordström nahm sich vor, nie wieder mit dieser Frau Smalltalk zu halten. Sie sah sein Gesicht und fügte hinzu, lassen Sie sich nicht täuschen. Ich hatte lange kein Date. Zugegebenermaßen war ich heute Nachmittag etwas nervös. Eine Pause entstand. Ein Date! Er ließ sich die Worte durch den Kopf gehen und bemerkte, dass er sich über ihre Wortwahl freute. Sein Blick fiel noch einmal auf die Fotografien auf dem Kaminsims. In seinem eigenen Haus gab es kein einziges Foto. Er erkannte Betty Jäger, ein paar Jahre jünger, zusammen mit einem großen Mann mit kurzgeschorenem, hellen Haar, und strahlendem Lächeln. Sie standen sommerlich bekleidet vor einem Gebirgssee. Der Mann hatte seinen Arm um ihre Schultern gelegt. Sie folgte seinem Blick und lächelte. Mein Bruder Tobias, er arbeitet bei der Bergwacht. Jetzt sah er die Ähnlichkeit, die, abgesehen von der unterschiedlichen Haarfarbe, frappierend war. Nordström versuchte, seine Erleichterung zu verbergen, doch wieder traf ihn Betty Jägers wissender, durchdringender Blick. Er schnappte sich die Bierflasche, um sich dahinter zu verstecken. Sie erhob sich, ging zu den Fotos hinüber, nahm eines in die Hand und kehrte zu ihm zurück. Sie setzte sich neben ihn, berührte seinen Arm. »Das war mein Mann, Martin.« das Foto zeigte einen Mann mit schwarzem Haar und durchdringenden dunklen Augen. Sein ernster Blick ruhte auf der Kamera, während er gelassen an der Hauswand einer Holzhütte lehnte. Er war auch Polizist. Er wurde bei einem Einsatz erschossen. Vor sechs Jahren. Er hörte die Zärtlichkeit in ihrer Stimme. Er sagte nichts, weil er spürte, dass sie das brauchte. Erst nach einer Weile sagte er, »Das tut mir leid.« Sie lächelte. Ihr Blick jedoch flackerte fast unmerklich. In diesem Moment wusste er, dass ihre kühle Distanz das Resultat tragischer Lebensumstände war. »Danke. Ich vermisse ihn immer noch, aber ich weiß auch, dass das Leben weitergeht und ich möchte es genießen.« Schon hatte sie sich gefangen. Sie war wieder so unerschütterlich und unverwüstlich, wie er sie kannte. Vielleicht ein wenig ernster. Plötzlich fühlte sich Nordström ihr sehr nahe. Er hob die Hand, wollte ihre Schulter berühren, doch im letzten Moment ließ er sie wieder sinken. Sie bemerkte es, sagte aber nichts. Schließlich lehnte sie sich zurück, legte das Foto zur Seite und leerte ihre Flasche. Fangen wir also direkt damit an mit dem Genießen. »Noch ein Bier?« Er grinste. »Klar.« Sie stand auf, um das Bier zu holen und machte einen Umweg zur Musikanlage. Nach ein paar Sekunden erfüllte melancholische Popmusik den Raum. Sie kehrte zurück, reichte ihm das Bier und setzte sich wieder neben ihn, wobei sie die Beine anzog und sich im Zugewand gegen die Lehne sinken ließ.« »Warum leben Sie in Wispertal?«, fragte sie unvermittelt. Sie drehte ihre Bierflasche zwischen den Fingern. Die Praxis wurde frei. Der damalige Arzt suchte einen Nachfolger. »Warum auf dem Land?« Sie konnte neugierig sein auf eine nicht-kriminalpolizeiliche Art. Weil Helen so viel daran gelegen hatte, weil er auf der Suche nach einem weniger hektischen Lebensrhythmus war, was sich als reine Ironie herausstellte, denn in Wispertal betreute er fast doppelt so viele Patienten wie in Wilhelmsburg. »Ich habe es gerne ruhig«, sagte er stattdessen und hoffte, dass sie diesmal seinen Schwindel nicht bemerkte. Er nahm ein paar große Schlucke Bier, um sein Gewissen zu beruhigen. »Waren Sie mal verheiratet?«, fragte sie. Nordström blickte zur Seite, rieb sich den Kopf. Er fühlte, wie das Haargel an seinen Fingern kleben blieb. »Ist ewig her.« »Sie wollen nicht darüber reden.« »Okay.« Er verspürte das Bedürfnis, sich zu rechtfertigen. »Eigentlich beschäftige ich mich nie mit meinem Innenleben, aber gern mit dem der anderen, auf eine abgehobene Art.« von mir kommen so Sätze wie, na klar, das ist ein bekannter Effekt. Natürlich birgt diese Situation enorme Verunsicherung. Ach, Sicherheit ist doch nur ein Konstrukt, bla bla bla bla. Er lachte. Sie musterte ihn übertrieben anerkennend. Sie sind klüger, als Sie aussehen. Er musste noch mehr lachen. Warten Sie, bis das Bier gewirkt hat. Dann bin ich wieder saudumm. Sie kicherte. »Dann werde ich schon mal für Nachschub sorgen.« Sie stützte ihre Hand auf sein Bein, um sich zu erheben. Fast hätte er sich am Bier verschluckt. Als sie in die Küche rauschte, glotzte er ihr auf den Hintern. »Wow«, dachte er. »Wow«. Trotz seines Alkoholkonsums hatte sie ihn fahren lassen, und dafür liebte er sie. Auf dem Weg nach Hause musste sich Nordstrom eingestehen, dass er am liebsten geblieben wäre. Mehrfach hatte er den Impuls unterdrücken müssen, sie an sich zu ziehen und sie zu küssen. Er staunte. In den letzten fünf Jahren hatte er fast schon vergessen, wie es war, sich in jemanden zu verlieben. Sein Gefühlschaos war komplett. Der Radiosender brachte die Lokalnachrichten. In Julianerdorf war am Abend ein Säugling von einem Hund getötet worden. Nordström dachte natürlich sofort an Leonards kleinen Bruder. Er würde morgen bei den Legrands anrufen. Nordström fiel auf, dass die Angriffe der Hunde immer nachts im Dunkeln stattgefunden hatten. Wölfe jagten aber bei Tage. Das wusste er, also war es wohl naheliegend, dass Hunde ebenfalls tagsüber jagen würden. Warum verhielten sich diese Hunde also anders? Zu Hause schaltete er den Fernseher ein und hypnotisierte sich mit den flackernden Lichtern. Er dachte daran, was Pamela und Betty Jäger über sein Aussehen gesagt hatten. Er musste sich eingestehen, dass er es selbst bemerkt hatte. Er hatte sich verändert. Während er auf den Bildschirm starrte, suchte er nach Erklärungen. Vielleicht war er einer ganz normalen, altersbedingten Hormonveränderungen ausgesetzt. So etwas konnte physische und psychische Schwankungen hervorrufen. Für ein paar Minuten wirkten die Ausflüchte. Lang genug, um vor dem Fernseher einzuschlafen. Zwei Stunden später wurde er aus dem Schlaf gerissen. Das Telefon klingelte. Er wälzte sich auf den Rücken und legte die Hand über die Augen. Mit der anderen tastete er nach dem Telefon auf dem Wohnzimmertisch. »Nordström, wir brauchen Hilfe!« Eine tiefe Männerstimme. Im Bruchteil einer Sekunde saß er senkrecht auf dem Sofa. Neben ihm flackerte der Fernseher. »Wer ist da?« »Herr Bauer Mertens.« »Was ist los?« »Der Hund.« »Der Hund ist verrückt geworden. Er hat die Kinder im Schlaf angegriffen. Bitte, Sie müssen kommen.« »Ich komme. Ich komme so schnell ich kann.« »Ich fahre Ihnen entgegen. Die Zufahrtsstraße ist in schlechtem Zustand. Bin unterwegs.« er sprang in seine Schuhe und rannte in die Praxis. Mit der einen Hand schnappte er sich seine Tasche, mit der anderen die Wagenschlüssel. Ein paar Sekunden später raste er über den Marktplatz. Auf halbem Weg durch die Felder kam ihm ein wild blinkendes Fahrzeug entgegen. Er lenkte seinen Wagen an den Straßenrand. Der Bauer wendete seinen Geländewagen im Feld und bremste schlingernd. »Steigen Sie ein!« Nordström sprang auf den Beifahrersitz. »Danke, dass Sie gekommen sind!« sagte Mertens, dessen riesige Pranken das Lenkrad zu zerquetschen drohten. »Wie ist die Lage?« »Schlimm, sehr schlimm.« »Wie viele Kinder sind verletzt?« »Sie haben drei, oder?« »Vier.« »Sie sind alle verletzt.« »Haben Sie einen Krankenwagen gerufen?« »Meine Frau.« »Das war gut. Wie weit ist es noch?« »Fünf Minuten.« der Mann raste durch die Nacht, den Oberkörper vornübergebeugt, die Augen groß und ganz dunkel vor Sorge. »Ich habe mit dem Hammer auf ihn eingeschlagen, aber er ließ einfach nicht von den Kindern ab.« »Wo ist der Hund jetzt?« »Er ist aus dem Haus und auf die Felder gelaufen.« Mertens brächte um eine Kurve in einen Feldweg hinein. Der Wagen schanzte über Schlaglöcher und Grashügel. Nordström wurde heftig durchgeschüttelt, dann erschienen die Lichter des Hofes. Alles war hell erleuchtet. Die Haustür stand sperrangelweit auf. Als Nordström ausstieg, hörte er angstvolles Mohn aus dem Stall. Der Bauer rannte voraus. »Kommen Sie! Meine Frau hat sich mit den Kindern im Schlafzimmer eingeschlossen, falls der Hund zurückkommt!« Auf dem Hof lag der Kadaver einer kleinen schwarzen Katze. Weiter hinten unzählige tote Hühner. Der Hund hatte gewütet wie ein Monster. Schon von Weitem hörte er die Schreie der Kinder. Er rannte schneller und hechtete die Treppe hinauf, dem Bauern hinterher. Bis auf eine Tür standen alle Türen offen. »Oh Gott!« Fast wäre er über den toten Körper einer weiteren Katze gestolpert, die am Treppenabsatz lag. »Hier herein kommen Sie!« rief Mertens. Das Geschrei wurde lauter, ein Chor aus Weinen, Schreien und Flehen. Nordström spürte einen gewaltigen Adrenalinstoß und stürzte durch die Tür. Auf dem Bett lagen und saßen vier kleine Kinder in ihrem Blut. Die schluchzende Mutter knete über ihnen und presste Handtücher auf Arme, Beine und Bäuche. Der Bauer hielt bereits ein weiteres Kind, das kleinste auf dem Arm. Es war leichenblass und regte sich nicht. Nordström wies ihn an, es auf den Boden zu legen, während er selbst versuchte, den Überblick über die Situation zu erlangen. 20 Minuten lang kämpfte er um das Leben der Kinder. Funktionierte wie ein Autopilot, ohne zu denken, ohne zu zögern. Dann kam der Krankenwagen und kurz darauf ein Hubschrauber. Zwei der Kinder hatten überwiegend leichte Verletzungen erlitten, doch die anderen beiden hatte der Hund übel zugerichtet. Am schlechtesten war der Zustand des jüngsten Kindes. Das Mädchen wurde per Hubschrauber nach Willemsburg geflogen. »Werden Sie jetzt wieder gesund?«, fragte Mertens, während die beiden Männer den blinkenden Positionslichtern des Hubschraubers hinterherblickten. Mit steifen Fingern drehte sich der Bauer eine Zigarette. »Ja«, antwortete Nordström, »ganz bestimmt. In Willemsburg sind Sie in guten Händen. Als der Bauer die Zigarette zum Mund führte, hielt er inne und betrachtete eine Weile seine blutigen Hände. Wie konnte das nur geschehen? Was ist denn in ihn gefahren? Er war immer gutmütig, hat die Kinder geliebt und jetzt das! Er riss ein Streichholz an, um die Zigarette anzuzünden. Doch seine Hand zitterte zu sehr. Entnervt warf er das Streichholz auf den Boden. Nordström nahm die Streichholzschachtel und gab ihm Feuer. Kommen Sie, wir fahren ins Krankenhaus. Mertens Blick strich über den Hof und sein Gesichtsausdruck veränderte sich. Verdammt, sagte er. Da ist er. Nordström blickte auf. Ein riesiger, zottiger Bernardiner kam auf sie zugehängt. Ein Monster von einem Hund. An seinem Maul klebte Blut, das Blut der Kinder. Los ins Haus, sagte Mertens. Ich rufe die Polizei. Nordström versuchte, die Strecke bis zum Haus abzuschätzen. Hundert Meter. Der Hund war etwa zwanzig Meter hinter ihnen. »Laufen Sie!«, rief er Mertens hinterher. »Holen Sie Hilfe!« Er selbst blieb stehen und drehte sich herum. Der Monsterhund hängte heran. Sein Blick war glasig und irre, ganz so, wie Nordström es von Ungeheuern aus Horrorfilmen kannte. Er öffnete seine Tasche, wühlte ein Skalpell heraus und warf die Tasche zur Seite. Während er den Hund auf sich zukommen sah, versuchte er, die Schutzverpackung der Klinge zu öffnen. Der Hund war nur noch wenige Meter entfernt. Nordströms Finger waren feucht, er bekam die verdammte Hülle nicht auf. Schließlich nahm er sie zwischen die Zähne, riss sie auf und streckte dem Hund die glänzende Klinge entgegen. Das massige Tier knurrte leise, hob die Lefzen und bleckte die Zähne. Seine schwarzen, blutigen Augen waren auf Nordström gerichtet. Ein absolut böser Blick. Nordström packte das Skalpell fester. Er wusste nicht, was er fühlte oder ob er überhaupt irgendwas fühlte. Es war nie seine Art gewesen, ein Held zu sein oder Grenzen zu überstreiten. Dennoch wich er nicht zurück. Er hatte schlichtweg nicht vor, wegzulaufen. Der Hund glotzte ihn an. Nordström bemerkte ein verräterisches Innehalten, eine winzige Veränderung in der Körperhaltung. Das Tier hatte Angst. Angst vor ihm. Doch der Moment verflog und die Instinkte des Tieres gewannen die Oberhand. Der Hund begann zu knurren und griff ihn an. Nordström zog seinen ausgestreckten Arm weg und der Hund schnappte ins Leere. Seine Zähne schlugen mit lautem Krachen aufeinander. Nordström packte den Hund am Nackenfell, um sich die Schnauze vom Leib zu halten. Der Hund warf sich in Nordströms Griff, schlug mit dem Kopf hin und her und knurrte. Nordström spürte, dass er nicht genug Kraft hatte, um diesen riesigen Hund zu halten, und die nächste Attacke warf ihn um. Er stürzte rückwärts, und der Hund auf ihn. Anstatt ihn zu zerreißen, gab der Hund ein kurzes, hohes Winseln von sich. Der Angriff veräppte in ein paar taumelnden Bewegungen. Als Nordström ihm einen Stoß verpasste, brach er zusammen und fiel mit dem ganzen Gewicht seines Körpers auf Nordströms Brust. Die toten Augen glotzten ihm geradewegs ins Gesicht. Blutstropfen zitterten in den Augenwinkel. Der Ekel überfiel Nordström mit solcher Heftigkeit, dass er zu würgen begann. Weil er aber unter dem Hund keine Luft bekam, geriet er in quälender Atemnot. Er begann zu strampeln und trat den Hund von sich herunter. Wie ein Ertrinkender sog er Luft ein, doch sein Magen rebellierte und er übergab sich in einem heißen Schwall auf den Boden. Das Skalpell fiel ihm aus der Hand und landete klimpernd auf den Steinplatten. Er sah, dass Blut daran klebte. Sein Blut? Er blickte an sich herab, doch er schien unverletzt. Dann betrachtete er den Hund. Er lag auf der Seite, so dass er das Loch im Brustkorb sehen konnte. Der Hund war geradewegs in das Skalpell hineingestürzt. Mertens kam aus dem Haus gerannt. Nordström, alles in Ordnung? Er nickte. Mertens blickte auf den Hund herunter. »Ist er tot?« »Ich denke schon.« »Gut.« Mertens musterte Nordström von oben bis unten und betrachtete dann die Kotzlache neben dem Hund. »Ist mit Ihnen wirklich alles in Ordnung?« Nordström wichte sich mit dem Handrücken über den Mund. »Ja, bin okay.« Immer noch voller Ekel riss er sich das T-Shirt herunter, das mit dem Speichel des Hundes, und seinem eigenen Erbrochenen vollgesogen war. »Wenn Sie nur ein frisches T-Shirt für mich hätten!« Mertens hatte die Polizei und Nordström die Wildhüterin Larissa Banks benachrichtigt. Inzwischen zuckten die blinkenden Lichter zweier Streifenwagen über den Hof und mehrere Polizisten standen um Mertens herum, der mit bleichem Gesicht berichtete, was in der Nacht passiert war. Als Larissa aus ihrem Auto stieg, sah Nordström, dass sie von dem jungen Tierarzt Nils Fehrmann begleitet wurde. Die Wildhüterin kam näher, Verwunderung im Gesicht. »Was?« Sie sah den Hund. »Meine Güte! Was für ein Vieh!« Ungläubig starrte sie auf den Kadaver herab. »Nordström, haben Sie dieses... Ich meine, geht es Ihnen gut?« Sie kniete sich neben das tote Tier, streckte die Hand aus, ließ sie aber wieder sinken. »So ein furchterregendes Ding habe ich noch nie gesehen,« murmelte sie. »Eine richtige Bestie!« Nordström fand seine Sprache wieder. »Danke, Larissa, mir geht's gut. Bin nur ein bisschen zittrig.« Und dann sagte er mit einem Stolz, der ihn selbst überraschte, »Ich habe ihn getötet.« Sie sah ihn an. »Sagen Sie mir genau, was passiert ist.« Nachdem Nordström die Geschehnisse geschildert hatte, inspizierten die Wildhüterin und der Tierarzt den Kadaver. Die Arbeit fiel Larissa sichtlich schwer, was wohl auch der Tierarzt bemerkte, denn seine Hand lag vertrauensvoll auf ihrem Knie. Fehrmann betrachtete die Szene mit den Augen eines Veterinärmediziners, mit Neugierde und Begeisterung. »Die Natur bietet immer noch Dinge, die uns Menschen mit ihrer Wildheit erschrecken können«, rief er in die Runde. »Schön, dass sich wenigstens einer freut«, murmelte Nordström. Als die Polizei den Schauplatz wieder verlassen hatte, bat er Mertens, ihn zu seinem Wagen zu fahren. Bevor er in den Geländewagen stieg, hob Larissa den Kopf und rief ihn zurück. »Nordström, warten Sie! Dr. Fährmann sagt, es könnte was Ansteckendes sein.« »Ach, was Sie nicht sagen!« »Sie sollten das ernst nehmen, Nordström«, sagte Fährmann. »Keine Sorge, Doc, der Hund hat mich nicht gebissen. Abgesehen davon hatte ich bereits denselben Gedanken.« »Und der andere Hund, damals im Wald? Der hat sie aber doch gebissen«, warf Larissa ein. »Woher wissen Sie das?«, fragte er in schärferem Ton als beabsichtigt. »Gordon hat es uns erzählt, damals, als er Sven und mich bat, ihm zu helfen.« Ah. »Okay«, er wandte sich zum Gehen. »Sie sollten sich untersuchen lassen«, sagte der Tierarzt. Er war jung, sehr jung. »Danke, ich bin Arzt.« Larissa sah ihn forschend an. Der Tierarzt betrachtete ihn interessiert. »War's das?«, fragte Nordström. »Ja, natürlich«, sagte Larissa. »Ich rufe Sie an, soweit ich mehr weiß.« Sie hob die Hand und winkte zum Abschied. Der Tierarzt nickte ihm zu. Ein verschmitztes Grinsen im Gesicht. Kapitel 7 Trotz der anstrengenden Nacht öffnete Nordström um 7.30 Uhr die Praxis. Der Alltag ging weiter. Gegen neun nahm er sich die Zeit und rief Leonards Familie an. Frau Legrand nahm ab. Im Hintergrund schrie das Baby. Ein Mädchen lachte hell und eine jungen Stimme rief, Lass das! Gleichzeitig fiel etwas Schweres zu Boden. Hallo, sagte Frau Legrand mit bemerkenswert ruhiger Stimme angesichts des Chaos um sie herum. Nordström hier, wollte hören, wie es Ihnen und dem Baby geht. Danke, gut, uns geht's allen gut. Das ist schön zu hören, sagte Nordström. Und Ihnen? Wie geht es Ihnen? Ist der Hundebiss gut verheilt? Ja, danke. Spricht Leonard noch von dem Vorfall? Kaum. Sie machte eine Pause, als das Kindergeschrei lauter wurde. Das, was ihn am meisten beschäftigt, ist die Sorge um Roger. Sie meinen den Hund, mit dem er immer gespielt hat. Ja, er gehört einem sehr netten Mann aus der Nachbarschaft. Vielleicht kennen Sie ihn, Norbert Baumeister. Die Kinder haben oft mit Roger gespielt. Leider haben wir Herrn Baumeister seit Roger weggelaufen ist nur noch selten gesehen. Ich glaube, er ist krank. »Ich kenne ihn nicht. Er ist kein Patient von mir.« Plötzlich verspürte er das Bedürfnis, sie zu warnen. »Ich denke, Sie sollten die Kinder in der nächsten Zeit im Haus behalten. Vielleicht haben die Hunde etwas Ansteckendes. Sie sollten das Haus wirklich nur verlassen, wenn es unbedingt sein muss. Falls Sie Hilfe brauchen, rufen Sie mich an.« »Danke, Dr. Nordström.« Im Hintergrund schrie ein Kind. Frau Legrand rief über das Geschrei hinweg. »Es tut mir leid. Ich muss auflegen. Danke für den Anruf, Dr. Nordström.« »Gern«, er legte auf. Um zehn entstand eine kleine Pause. Er leerte den Briefkasten und öffnete die Morgenpost. Die Sonne stand über dem Kirchturm und das grelle Sonnenlicht stach ihm in die Augen. Er legte ein Kuvert nach dem anderen beiseite, bis er zuletzt einen kleinen weißen Umschlag in den Händen hielt. »Ihre Handschrift. Kein Absender.« er wollte davonrennen. Ohne den Briefumschlag zu öffnen, setzte er sich damit an den Küchentisch. Er starrte auf die trockenen Krümel und die alten Kaffeeringe auf der Tischplatte. Dann zählte er bis drei, riss den Brief auf und faltete das Papier auseinander. Nichts. Kein einziges Wort. Wütend ließ er die Handfläche auf die Tischplatte krachen. 10.52 Uhr im Wartezimmer wurde es plötzlich laut. Hilfe! schrie eine Frau. Stühle scharten über den Boden, Schritte, die Tür knallte. Nordström sprang auf, entschuldigte sich bei der älteren Dame, deren Blutdruck er gerade überprüfte und eilte durch die Tür ins Wartezimmer. Bitte helfen Sie ihm! rief eine Frau. Sie kniete neben einem Mann, der zusammengesunken auf dem Boden saß. Drei weitere Patienten standen aufgeschreckt neben der Tür. Ein Mann presste die Hand vor den Mund, eine Mutter am Fenster drückte das Gesicht ihres Kindes an die Brust. »Was ist passiert?« Nordström hockte sich neben die Frau und versuchte zu erkennen, was mit dem Mann los war, aber der verbarg das Gesicht in den Händen, stöhnte und ächzte. »Es hat ganz plötzlich angefangen. Er fühlte sich nicht wohl. Er wollte sich etwas ausruhen, aber dann wurde er ganz aufgeregt, lief herum und schrie, dass er seine Ruhe haben wolle.« »Und dann geschah das.« Sie zeigte mit der Hand auf das Gesicht des Mannes. Im selben Moment hob er den Kopf und ließ die Hände sinken. Nordström presste die Lippen zusammen und beugte sich vor, um es aus der Nähe zu betrachten. »Hat er sich verletzt oder etwas Ätzendes in Gesicht und Augen bekommen?« Er wollte das Gesicht des Mannes zum Licht drehen. Aber der Mann zog den Kopf ein und knurrte ein paar unverständliche Worte. Daraufhin fasste seine Frau ihn an den Schultern und drehte ihn zu Nordström herum. Nordström blickte in ein ausdrucksloses, gelbliches Gesicht, das mit hellroten Flecken übersät war. Blut sammelte sich in seinen Augen, lief in dünnen Rinnsalen über sein Gesicht und tropfte auf den Boden. Nein, es fing ganz plötzlich an, kurz nachdem er so unruhig wurde. Ist er Diabetiker oder hat er hohen Blutdruck? Nein. Er war immer kerngesund. Hat er Fieber, andere Symptome einer Infektion? War er verreist? Nordström hatte schon Bilder von Ebola-Patienten gesehen, die aus den Augen und den Poren der Haut bluteten. Ja, er hatte Fieber und Gliederschmerzen. Er fühlte sich schon seit ein paar Tagen unwohl. Die Frau sah ihn an, angst erfüllt. Wir waren vor zwei Wochen in Südafrika. Unsere Tochter lebt dort. Diese Information setzte Nordström unter Strom. Er brauchte Handschuhe und einen Mundschutz. Er musste die anderen Patienten wegschicken. Das hier war ein Fall für den Seuchenschutz. Er wandte sich an die Patienten, die vom anderen Ende des Raumes die Szene verfolgt hatten. Ich muss Sie bitten, die Praxis zu verlassen. Ich habe hier einen Notfall, der meine ganze Aufmerksamkeit verlangt. Notfälle wenden sich an die Ambulanz der Uniklinik in Willemsburg. Widerstandslos verschwanden die Leute, einer nach dem anderen, durch die Tür. Nordström eilte in den Behandlungsraum, nahm der alten Dame das Blutdruckgerät vom Arm und schickte sie nach Hause. Mit Handschuhen und Mundschutz kehrte er ins Wartezimmer zurück. »Er muss in den Behandlungsraum. Er soll sich auf die Liege legen. Ich muss telefonieren.« Die Frau starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an. »Aber was ist denn mit ihm? Ist es was Gefährliches?« »Das weiß ich noch nicht.« Er rief das Zentrum für tropische Infektionserreger in Willemsburg an. Anschließend wollte er die Vitalfunktionen des Mannes überprüfen. Doch der ließ ihn nicht an sich heran. Der Mann stöhnte und fluchte, schwitzte stark und zitterte wie bei Schüttelfrost. Er reagierte auf keine von Nordströms Fragen. Als die Ehefrau lauthals zu schluchzen begann, stieß er sie zur Seite. »Ein kräftiger Mann.« Schon seine breiten Schultern waren furchteinflößend, und sein blutiger Blick war so ausdruckslos, dass es Nordström kalt den Rücken herunterlief. Nach einer unendlich langen Stunde traf der Quarantänewagen ein. Männer in Schutzanzügen fixierten den Mann auf einer Bahre und nahmen ihn mit. Seine Frau blieb in Nordströms Praxis zurück. Schaulustige Gaften herüber. Der Bereich um Nordströms Haustür war weiträumig abgesperrt, sogar eine Polizeistreife war gekommen, die die Neugierigen zurückhielt. Shooter kam herüber, doch ein Polizist schickte ihn weg. Wenig später hielt ein weiterer Wagen vor Nordströms Tür, der das Logo des Zentrums für tropische Infektionserreger trug. Er nahm die Frau mit. Sie galt als Kontaktperson der Kategorie 1a und damit als mögliche Überträgerin. Sie musste ebenfalls unter Quarantäne gestellt werden. Als er daraufhin in seine Praxis zurückkehrte, schloss er hinter sich die Tür ab, desinfizierte Hände und Arme, wusch sich das Gesicht und wechselte die Kleidung. Alles, was der kranke Mann berührt hatte, desinfizierte er ebenfalls, obwohl die Leute vom Seuchenschutz das bereits getan hatten. Er öffnete die Fenster und verließ die Praxis. Er nahm sich Zeit für eine Mittagspause. Hunger hatte er nicht, stattdessen trank er einen Kaffee, der wie Säure in seinem Magen brannte. Es ist vorbei, sagte er sich, für mich zumindest. Ein Einzelfall, sowas kommt vor, zugegeben kein schöner Anblick, macht dich nicht verrückt. Es ist tragisch, aber es gehört zum Leben. Gedanken, die beruhigen sollten, doch wer es mit einem Patienten mit hämorrhagischem Fieber zu tun bekam, hatte verdammt noch mal Grund zur Sorge. Schulter rief an und fragte, ob alles okay sei. Um ihn loszuwerden, erzählte er ihm etwas von meldepflichtiger Infektionskrankheit und strengen Hygieneauflagen. Er wollte nicht darüber sprechen, dass er dem Tod ins Auge geblickt hatte und dass er damit rechnen musste, demnächst von einem tropischen Killervirus zu Brei verarbeitet zu werden. Vom Küchentisch aus beobachtete er Schuter, der auf einer Leiter an der Kirchenwand stand. Ausgestattet mit Arbeitshandschuhen und elektrischer Heckenschere schnitt er das Efeu von der Fassade. Schuter hatte die ganze Aufruhr letztendlich kalt gelassen. Er hatte sich mit Nordströms Ausflüchten zufrieden gegeben, aber vielleicht war er auch immer noch sauer und scherte sich einen Dreck. Schuter stieg höher, bis er die vorletzte Sprosse erreicht hatte. Mindestens fünf Meter über dem Boden. Das abgeschnittene Efeu bedeckte den Boden unter ihm. Nordström wäre gerne hinausgegangen, um ihm zu helfen. Alles wäre besser, als hier herumzusitzen und mit Ängsten zu kämpfen. Seine Praxis musste den Rest des Tages geschlossen bleiben. Erst nach dem Wochenende durfte er wieder Patienten empfangen. Vom Ortsausgang her näherte sich ein Wagen. Er fuhr schnell. Staub wirbelte auf. In der Kurve geriet das Fahrzeug in Schlingern. Menschen sprangen erschrocken zur Seite, ein Auto bremste quietschend, als der Wagen ihm die Vorfahrt nahm und geradewegs auf den Marktplatz bretterte. Nordström stellte sich ans Fenster und beobachtete, was geschah. Nordström hörte das Röhren des Motors. Dann kam der Wagen angeschossen. In Schlangenlinien raste er über den Platz auf die Kirche zu. Nordströms Blick zichte zwischen dem Wagen und der Kirche hin und her. Kein Zweifel. Er würde Shooter rammen. Er riss das Fenster auf. »Gordon, Vorsicht!« Shooter wurde aufmerksam und blickte von seiner Arbeit auf. »Gordon, komm da runter!« Shooter schien nicht zu begreifen, dass der Wagen genau auf ihn zuhielt. Er schüttelte den Kopf und zeigte auf sein Ohr. Der Motorenlärm war zu laut, er konnte ihn nicht verstehen. Der Wagen brauste heran. Nordström konnte den Fahrer nicht erkennen, der beschleunigte und den Motor zum Jaulen brachte. Mit quietschenden Reifen schoss er auf Shooter zu, der die Schere sinken ließ und ihm entgegenblickte. Der Wagen kam näher. Shooter kletterte ein paar Sprossen herunter und sprang. Im selben Augenblick krachte der Wagen in die Leiter, die durch die Luft davonwirbelte. Nordström verlor Shooter aus den Augen. Das Fahrzeug machte eine 180 Grad Handbremsenwendung. Die Reifen qualmten. Leute schrien und sprangen zu allen Seiten. Keiner konnte wissen, wohin der Wagen als nächstes rasen würde. Der Wagen verharrte einen Moment auf der Stelle. Einen Moment sah Nordström den Hinterkopf des Fahrers, der sich zur Kirche umblickte. Der Motor holte auf. Dann schoss der Wagen über den Platz davon und verschwand hinter der nächsten Kurve. Nur eine schwarze Abgaswolke blieb zurück. Nordström sprintete zur Kirche. Wo war Schuter? Wenn das Auto ihn aus voller Fahrt getroffen hatte, war er vielleicht mit seinem Leiter gegen die Schulhofmauer geschleudert worden. Er änderte die Laufrichtung. Die Erwartung des Schlimmsten drückte ihm den Brustkorb zusammen. »Mark«, etwas an der Stimme kam ihm bekannt vor. »Ich bin hier«. Nordström drehte sich einmal im Kreis. »Hier drüben«. Nach der nächsten Umdrehung sah er ihn. Der Fahrer saß zwischen den Mülltonnen, die an der Mauer zum Schulhof standen. Er wischte sich den Dreck von der Kleidung. Nordström lief zu ihm. »Gordon, alles in Ordnung?« Der Pfarrer verzog das Gesicht. »Glaube schon.« Nordström half ihm auf die Beine. »Ich dachte schon.« Shooter schnitt ihm das Wort ab. »Ja, ja, schon gut.« Er rieb sich den Ellenbogen. »Ich bin halt so alt für solchen Shit.« Er humpelte auf die Bank in seinem Vorgarten zu. Nordström folgte ihm. Was sollte das? Wurde der mich umbringen? Shooter setzte sich und nahm den Kopf in die Hände. Jetzt habe ich wochenlang einen verzerrten Nacken. Ich sagte doch, ich bin zu alt für so eine Scheiße. Nordström schüttelte den Kopf. Gezerrt. Und vergiss deinen Nacken, du hättest tot sein können. Holy cow, Nordström. Du bist so eine Drama-Queen. Sag mal, spinnst du? »Der wollte dich umbringen!« Shooter boxte ihm gegen den Oberschenkel. Brett kein Unsinn!« Nordström schüttelte den Kopf und ließ sich auf die Bank fallen. »Auch wenn du es nicht wahrhaben willst, er wollte dich rammen!« »Quatsch!« Shooter zog das Hosenbein hoch und musterte sein aufgeschrammtes Knie. »Hast du gesehen, wer das war?« fragte Nordström. »Nein!« Nordström drehte Schulter hin und her, hob seine Arme und betastete seine Beine. Shooter schob ihn von sich weg. Doch Nordström war bereits zufrieden. Abgesehen von einem blutigen Ellenbogen, dem geschürften Knie und einem schmerzenden Nacken war sein Freund unbeschadet. Eine kleine Gruppe Neugieriger hatte sich eingefunden. Sie glotzten über den Gartenzaun. »Hat jemand den Wagen erkannt?« rief Nordström, kopfschütteln, murmeln lange Gesichter. »Ich glaube, es war ein Ford. Shooter rieb sich den Nacken. »Eine dieser kleinen Modelle, aber davon gibt es Tausende.« »Deine Frau kommt.« »Oh, scheiße.« »Gordon, Liebling, was ist passiert?« Pamela begutachtete ihn von Kopf bis Fuß. »Was war das für ein Lärm?« »Kleiner Unfall.« »Raus mit der Sprache.« »Kleiner Mordanschlag.« »Was?« »Zum Glück gescheitert.« »Das sehe ich.« Im Folgenden brachte sie die ganze Geschichte in allen Kleinigkeiten aus ihm heraus. Dann zog sie ab und kehrte mit einer Kopfschmerztablette zurück. »Ich will, dass du die Polizei rufst. Wer weiß, was dieser Wahnsinnige als nächstes tut.« Sie setzte sich neben ihren Mann auf die Bank und musterte finster die Gruppe der Schaulästigen. »Ihr verschwindet jetzt, lieber!« Sie hatte die Haltung und den Tonfall der strengen Lehrerin angenommen. Ihr Auftritt zeigte die gewünschte Wirkung und die Leute verzogen sich. Danach war Nordström dran. »Also, Herr Doktor, kannst du mir mal sagen, was hier in letzter Zeit los ist und warum ist deine Praxis abgesperrt?« Damit brachte sie ihn in eine missliche Lage. Er wandte sich mit einem hilfesuchenden Blick an Shooter, doch der schaute weg. »Ich muss jetzt gehen«, sagte er daraufhin und verschwand ohne ein weiteres Wort. Seine Freunde sahen ihm nach. »Was ist in letzter Zeit mit Nordström los?«, fragte Pamela, bekam aber keine Antwort. Als er das Haus betrat, hatte Nordström sofort das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte. Er sah sich um. Seit er weggegangen war, hatte sich optisch nichts verändert. Alles lag an seinem Platz. Die Fenster waren geschlossen, die Gartentür verriegelt. Er hielt den Atem an und lauschte. Etwas Fremdes war im Haus. Die Spur eines fremden Geruchs, eine Veränderung im Luftdruck. Er war nicht allein. Ein Geräusch ließ ihn herumfahren. Hinter ihm krachte ein Blumentopf vom Fensterbrett. Die Vorhänge wehten auf, und eine Gestalt sprang mit einem Affenzahn zum Fenster hinaus. Er hechtete zur Tür und riss sie auf. Zu spät. Niemand war zu sehen. Mit klopfendem Herzen verharrte er unter der Eiche. Was zum Teufel war hier los? Vor Wut knirschte er mit den Zähnen, konnte aber nichts tun und blieb mit seinen offenen Fragen zurück. Weil er es zu Hause nicht aushielt, fuhr er zu seinem alten Kumpel Carlos Silva. Nordström hatte ihn während seiner Zeit als Assistenzarzt in Wilhelmsburg kennengelernt. Carlos war eines Tages in der Notaufnahme aufgetaucht. Ihm steckte ein scharfer, schmaler Metallmeißel im Handrücken. Ohne die Miene zu verziehen, hatte er sich in die Reihe der Wartenden gestellt, bis Nordström ihn vorgewunken hatte. Silva erklärte ihm, dass er Bildhauer sei – er hatte nicht genau erklären können, wie es zu dem Missgeschick gekommen war, doch er hatte versucht, den Meißel selbst herauszubekommen. Das Resultat war, dass der Meißel sich zwischen den Knochen verkantet hatte. Er brauchte Hilfe beim Rausziehen. Ganz unbürokratisch, am besten ohne Betäubung und den ganzen Schnickschnack. Nordström legte dem Mann lang und breit dar, dass das nicht so einfach ginge, dass er mit Komplikationen rechnen müsse und so weiter und so fort. Silva rückte schließlich damit heraus, dass er keine Krankenversicherung besaß und im Moment nicht besonders flüssig war. Nordström behandelte ihn kostenlos. Zum Dank lud ihn der Künstler in sein Haus ein. Ein riesiger alter Backsteinbau in den Wäldern hinter Julianerdorf, den er zu einem Atelier umgebaut hatte. Er servierte Nordström portugiesischen Wein und Schwein vom Grill. Sie wurden Freunde. Als Nordström das Haus verließ, befürchtete er, dass jemand diese Gelegenheit nutzen und wieder einbrechen würde. Der Verbrecher würde durch die Terrassentür kommen, weil er alles beobachtet hatte, und wusste, dass das Schloss ein Witz war und er eine Weile weg sein würde. Unsinn! Einbrecher versuchten es in der Regel kein zweites Mal, und er wurde auch nicht beobachtet. Er unterbrach seine lächerlichen Befürchtungen und stieg in den Wagen. Silva freute sich sichtlich, ihn zu sehen. Mit wirrem Haar und verstaubtem Gesicht schloss er ihn in die Arme. »Mein Freund, endlich kommst du mich besuchen.« Er musterte Nordström von oben bis unten. »Gut siehst du aus. Vielleicht ein bisschen angespannt.« Der Arzt klopfte ihm auf die Schulter. »Und du bist ganz der Alte, immer bei der Arbeit.« die Männer gingen in den Garten, wo jeder Winkel mit Skulpturen, Plastiken und bizarren Kunstobjekten vollgestopft war. Nordström setzte sich auf einen Stapel Holzbretter. »Trinken wir einen Wein«, sagte Silva. Er eilte los, eine Staubfahne hinter sich herziehend. Nordström lächelte. Er war sehr froh, hier zu sein. Der Wein tat seine Wirkung, und gegen elf Uhr abends saßen sie vergnügt unter einem silbernen Vollmond im Garten. Nordström berichtete Silva von Betty Jäger. Sie ist toll, mutig, entschlossen und klug, und sie hat einen umwerfenden Hintern. Silva strahlte. Ja, mein Freund, das klingt gut. Ich freue mich für dich. Seit Helen. Er brach ab. Entschuldige. Nordström hob abwehrend die Hand. Nein, Carlos, sprich es ruhig aus. Ich muss damit fertig werden, es ist fünf Jahre her. Nordström legte den Kopf in den Nacken und blickte in die Baumwipfel. Darüber leuchteten die Sterne. Vor dem Mond kräuselte sich eine einsame Wolke. Helen wird nicht zurückkehren. Sie ist weg. Ein für allemal. Und ich. Muss weiterleben.« Er richtete seinen Blick wieder auf Silva. »Ich will es wirklich versuchen, das mit Betty.« Sein Freund hob feierlich das Glas. »Auf dich und dein neues Leben!« Obwohl der Trinkspruch aufmunternd gemeint war, verspürte Nordström Unbehagen. Er hatte das Gefühl, dass Silvas letzter Satz weitreichender war, als sie beide in diesem Moment ahnen konnten. Eine Stunde später landete er auf Silvers verschlissenem Sofa. Lange Zeit fand er keinen Schlaf. In der Dunkelheit lauschte er den Geräuschen des Waldes, während an den Vorhängen ein heißer, trockener Wind zerrte. Im Morgengrauen schreckte Nordström aus einem unruhigen Dämmerschlaf hoch, verwirrt und wie zerschlagen. Ein Geräusch hatte ihn geweckt. Er richtete sich auf, blickte sich um, nichts. Bleiches Licht kroch durch die Fenster und verwischte Farben und Konturen. Seine Fantasie spielte ihm einen Streich, als sein Blick auf eine Gestalt in der hinteren Ecke des Raumes fiel. Aber es war nur eine von Silvas Skulpturen, die schon immer dort gestanden hatte. Am Fenster wischte ein Schatten vorbei. Er sprang vom Sofa, lief zum Fenster und stieß sich den Fuß an der Heizung. »Scheiße«, keuchte er. Etwas bewegte sich zwischen den Bäumen im Garten. Er starrte eine Zeit lang hinaus, in der Hoffnung, er könne an der Art der Bewegung erkennen, um was es sich handelte. Doch die schemenhafte Erscheinung verschwand immer wieder in die Finsternis zwischen den Bäumen. Er überlegte, was er tun sollte. »Carlos wecken?« »Die Polizei rufen?« es auf sich beruhen lassen? Nichts davon schien ihm eine gute Lösung zu sein, bis er begriff, was er tatsächlich wollte. Rausgehen und nachsehen. Sich der Gefahr und seinen Ängsten stellen. Demjenigen, der dort herumschlich, eine Lektion erteilen. Er lief zum Sofa, schnappte sich Hemd, Hose und Schuhe. Die Tür zum Garten befand sich in der Küche. Der Hebel klemmte und er machte einen heiden Lärm, als er ihn aufstieß. Er trat hinaus. Auf der Terrasse lag einer von Silvas großen Meißeln. Er hob ihn auf. Die ersten Vögel zwitscherten, der Wind rauschte in den Baumwipfeln, eine kleine Maus huschte vorbei. Es roch nach Erde und Sommerluft. Er näherte sich den Bäumen. Dort war niemand. Während er weiterging, musste er an die tragischen Dummköpfe in Horrorfilmen denken, die in ebensolchen Momenten geradewegs in ihr Unglück liefen. Er warf einen Blick über die Schulter. Silvas Skulpturen grinsten ihn an. Er stellte sich mitten auf den Rasen. Der Meißel ruhte in seiner Hand. Er sah sich um. Im Garten war niemand. Derjenige, der hier herumgeschlichen war, hatte sich verdrückt. Zur Sicherheit drehte er eine Runde ums Haus, fand aber auch hier nichts Auffälliges. Er legte den Meißel auf die Terrasse zurück, lehnte sich an die Hauswand und schaute zu, wie die ersten Sonnenstrahlen die Baumwipfel erhellten. Die Terrassentür öffnete sich und Silva trat hinaus. »Einen wunderschönen guten Morgen«, rief er. Dann bemerkte er Nordströms Gesichtsausdruck. »Was ist passiert? Zu viel Wein?« aufgepäppelt mit starkem Kaffee und einem Schluck Schnaps verließ Nordström gegen Silvers Haus. Er brauchte eine heiße Dusche, ein paar nette Worte und eine Schmerztablette. Sein Zuhause war entweiht worden, besudelt von einem fremden Eindringling, und er wollte noch nicht dorthin zurück. Deshalb steuerte er auf direktem Wege Willemsburg an. Sein Ziel hieß Betty Jäger. Auf der Straße im Wald bemerkte er, dass ein und derselbe Wagen seit geraumer Zeit hinter ihm fuhr. Selbst nachdem er zwei weitere Male abgebogen war, blieb der Wagen hinter ihm. Nordström blickte immer wieder in den Rückspiegel. Jedes Mal war der Wagen noch da. An einer Parkbucht riss er das Lenkrad herum und bremste. Der Wagen hinter ihm fuhr langsamer und bremste ab. Nordströms Herzschlag beschleunigte sich. Die Scheibe auf der Beifahrerseite wurde heruntergelassen. »Hallo, Doc!« Vanzetti winkte von der Fahrerseite. »Schönen Tag!« Er ließ den Motor aufheulen und zischte davon. Nordström fluchte. Seine Paranoia hatte ihn voll erwischt.